Ja, digitale Tools und Inklusion ist im Grunde genommen noch ein Probierfeld und an erster Stelle stehen dort im Probieren eigentlich die Betroffenen. Das heißt, teilweise können wir viel besser aus den Erfahrungen von Leuten, die tatsächlich inklusiv mit digitalen Tools arbeiten, lernen. Wir hatten einmal die Situation in der Schulung mit einem Rollifahrer, der auch ganz klar geäußert hat, dass das die Möglichkeit ist, für ihn über seinen Computer an solchen Veranstaltungen zu partizipieren, ohne sich immer einen riesigen Weg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ans Bein zu binden. Ähm, ansonsten geht es natürlich darum, dass Tools unabhängig von Raum und Zeit genutzt werden können, also dass Barrieren insoweit abgebaut werden, als dass ähm, Zugangswege ähm, nicht mehr in notwendiger Weise begangen werden müssen, wie sie klassischerweise begangen werden, sondern dass äh, Sachen von zu Hause, von unterwegs, von der Arbeit, ähm, von sonst wo ähm, organisiert und äh, gemacht werden können. Genau, dafür sind natürlich Online-Tools in erster Linie brauchbar. Wir haben die Antragstellung im Förderbereich Inklusion gemacht, weil es uns wichtig gewesen ist, zu gucken, inwieweit wir diese Schulungsmaterialien inklusiv auch gestalten können und haben uns lange mit dem Thema auseinandergesetzt, was bedeutet beispielsweise eine inklusive Öffentlichkeitsarbeit. Das war für uns alle auch ein neues Feld, um zu gucken, welche Zielgruppen sprechen wir damit eigentlich an? Wie kann es neutralisiert werden? Wie können wirklich vermeintlich alle sich angesprochen fühlen? Das war eine sehr spannende Erfahrung gewesen. Uh, wo es darum ging, halt wirklich unterschiedlichste Leute zusammenzubringen, auch in den Schulungen. Von ähm, Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung und dass das halt gar nicht mehr im Fokus steht, sondern dass aber die Möglichkeit da ist, dass die Menschen gemeinsam lernen können, von und miteinander. Und äh, dann die Gender- und Diversity-Sensibilität, die wir uns auch in die Richtlinien sozusagen geschrieben haben, dass wir beispielsweise unsere Teamerinnen immer paritätisch besetzt haben im Blick auf das biologische Geschlecht beispielsweise. Gerade für die Jugendlichen in ihrer Identifizierungsphase ähm, in, der, äh, in der Pubertät ist das ja wichtig, so da auch nochmal speziell drauf zu. Ähm, einzuwirken und äh, zu gucken, okay, was macht das? So, das ist ähm, und aber nicht nur das, sondern auch, wie sind äh, Räume gestaltet? Welche Barrieren gibt es, die überwunden werden können? Und äh, was heißt barrierefreie Veranstaltungsplanung? Gibt es Barrierefreiheit überhaupt? Oder sprechen wir eigentlich nur von oder können nur von Barrierearmut sprechen? Das war waren und sind sehr sehr spannende Erfahrungen mit äh, Blick auf die Weiterverwendung der Schulung. Ähm, da gibt es halt auch noch ein paar Anmerkungen in, den, in, in, in, in, in dem Curriculum, äh, wo sich Leute mit Fragestellungen mal auseinandersetzen können, um das halt auch äh, zu berücksichtigen in, ihrem, in ihrer Einrichtung oder wo auch immer sie diese Schulung oder ein Barcamp machen wollen.